Zur Vorbereitung auf eure Abschlussprüfung schauen wir uns jetzt den Teil Funktionaler Zusammenhang aus dem Jahr 2021 an. Wie immer gilt, drückt auf Pause und versucht die Aufgaben zunächst selbst zu lösen. Anschließend lösen wir es dann gemeinsam. Viel Erfolg und bis gleich. Okay, dann geht's los in Aufgabe 2.1 sollen wir die Steigung M der geradlinigen verlaufenden Rampe G durch die Punkte A und B bestimmen. Also die Rampe, die verläuft irgendwo hier. Und wir sollen berechnen, bestimmen, wie groß denn die Steigung ist. Die zwei Punkte A und B sind uns dabei bekannt. Und es gibt dazu eine passende Formel in der Merkhilfe. Wir sind im Bereich lineare Funktionen. Und wir suchen die Steigung klein m. Mache das ist ein bisschen größer. Und mit genau dieser Formel können wir das Ganze berechnen. Dabei müssen wir die beiden Y-Werte voneinander abziehen. Y2 minus Y1. Und das Ganze teilen wir dann durch x2 minus x1. Es gibt theoretisch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ihr rechnet es so Also 1,9 minus 1,7 geteilt durch 0,5 minus minus, gut aufpassen, 0,5. Die zweite Möglichkeit, ihr rechnet 1,7 minus 1,9, geteilt durch minus 0,5 minus 0,5. Beides führt zum selben Ergebnis und gibt die volle Punktzahl. Die Steigung der Rampe beträgt also 0,2 weiter geht's zu aufgabe 2.2 wir wissen dass der skateboarder mal so eine parabelförmige flugbahn fliegt wenn er abspringt das sieht man hier Parabel. und wir sollen die funktionsgleichung von genau dieser parabel bestimmen so da wir von der parabel den scheitelpunkt nicht kennen müssen wir den Ansatz über die sogenannte allgemeine Form wählen. Also wenn ihr euch das in der Merkhilfe anschaut, das ist bei den quadratischen Gleichungen, dann gäbe es theoretisch zwei Möglichkeiten, einmal die sogenannte Scheitelform und einmal die allgemeine Form. Die Scheitelform, die würden wir benutzen, wenn wir den Scheitelpunkt kennen würden, also den höchsten Punkt, den tiefsten Punkt, da wir das nicht tun, benötigen wir hier die sogenannte allgemeine Form. Bekannt sind uns die Punkte D und E und außerdem wissen wir, dass der Formfaktor klein a minus 0,25 beträgt. Also dieses kleine a hier vorne in der allgemeinen Form, das kenne ich schon. Gesucht ist folglich klein b und klein c. Wir fangen an, indem wir den Formfaktor a in die allgemeine Form einsetzen. Es entsteht dann folgende Gleichung also das kleine a, einfach nur an dieser Stelle eingesetzt. Den Rest übernehmen wir. Im nächsten Schritt setzen wir die Koordinaten von Punkten d und e in diese jetzt entstandene Form ein. Es entsteht dann eine Gleichung Nummer 1. Da habe ich für y den Wert von d eingesetzt. Also 2 ist gleich, minus 0,25 mal für x setze ich 3 ein, plus b mal für x wieder 3 einsetzen, plus c. Und genauso bin ich auch mit Punkt e vorgegangen, also diese Koordinaten eingesetzt. Jetzt entstehen zwei Gleichungen, die wir mal zunächst noch ein kleines bisschen vereinfachen. Und zwar habe ich einfach das hier zusammengerechnet, also minus 0,25 mal 3 hoch 2, das macht der Taschenrechner für euch. Und ich habe gerechnet minus 0,25 mal 4 hoch 2. So, es ergibt dann diese beiden Gleichungen. Und die kann man jetzt noch ein bisschen vereinfachen, indem man diese minus 2,25 auf die andere Seite bringt, beziehungsweise die minus 4. Dann haben wir diese beiden Gleichungen. So, ich übernehme das mal auf die nächste Seite. Es ist jetzt also ein sogenanntes lineares Gleichungssystem entstanden. Das könnt ihr mit einem Verfahren eurer Wahl lösen. Zum Beispiel mit dem Additions- bzw. in dem Fall mit dem Subtraktionsverfahren. Wir ziehen also Gleichung 1 oder wir rechnen Gleichung 1 minus Gleichung 2. Also 4,25 minus 5,25 ist gleich 3b minus 4b plus c minus c. Wenn ich das Ganze dann ausrechne, dann bleibt da übrig, minus 1 ist gleich minus 1 b und c minus c ergibt 0, also das fällt weg. Dann noch die Gleichung noch klein b auflösen, zum Beispiel geteilt durch minus 1. Und dann haben wir schon unser b, das beträgt in dem Fall minus 1. Was uns jetzt noch fehlt, ist unser kleines c und dafür setzen wir jetzt diesen Wert von b, den wir gerade berechnet haben, in Gleichung 1 oder Gleichung 2 ein. Also entweder hier an dieser Stelle oder an dieser Stelle. So, ich habe mich für Gleichung 1 entschieden. Dann steht da 4,25 ist gleich 3 mal. Für b setzen wir 1 ein plus c. Die Gleichung kann man dann noch zusammenfassen und auflösen. Und dann erhaltet ihr für c den Wert 1,25. Unsere vollständige Funktionsgleichung, bitte die unbedingt noch notieren lautet also minus 025 x plus 1x plus 1,25. Und das ist die längste Aufgabe in dem Bereich aus dem funktionalen Zusammenhang. Die bringt aber auch im Normalfall 4 bis 5 Punkte. Alright, weiter geht's mit Aufgabe 2.3. Dort sollen wir die Koordinaten des Absprungpunktes C berechnen wenn die Rampe durch die lineare Funktion y ist gleich 0,2x plus 1,8 dargestellt wird. Also haben wir auch zu unserer Kontrolle, das haben wir vorhin auch, auch rausbekommen. Die Steigung m ist 0,2, y-Achsenabschnitt bei 1,8. So und wir sollen jetzt den Punkt klein c berechnen. Wenn ich mir das nochmal anschaue, die Rampe, ich verlängere die mal ein kleines Stückchen, geht ja von hier nach da, die könnte ich ja aber unendlich lang verlängern. Und Punkt C ist genau dort, wo die Rampe auf die Parabel, also auf diese Flugkurve trifft. Was wir also letzten Endes berechnen wollen, ist der Schnittpunkt der Geraden G und der Flugparabel klein p. Das löst man mit dem sogenannten Gleichsetzungsverfahren. Wie gehen wir dabei vor? Zunächst mal die Funktionsterme von G und P gleichsetzen. Also Funktionsterm von P habe ich hier und den Funktionsterm von G, den habe ich hier gegeben. Die setze ich einfach gleich. So, jetzt haben wir hier eine sogenannte gemischt quadratische Funktion, äh, Entschuldigung, gemischt quadratische Gleichung. Die könnt ihr nicht einfach durch Auflösen berechnen, sondern ihr müsst zunächst alles auf eine Seite bringen. Also zum Beispiel die 0,2x und die 1,8 auf die linke Seite der Gleichung bringen. Das habe ich in dem Fall auch gemacht. Kommt daraus, minus 025 x plus 0,8x minus 0,55 ist gleich 0. Und warum haben wir das Ganze jetzt gemacht? Naja, so eine Gleichung, links gemischt quadratisch, rechts die 0, können wir mit Hilfe der Mitternachtsformel bzw. Lösungsformel lösen. Auch die findet ihr bei euch in der Merkhilfe. Das ist genau diese hier. Ich habe die für uns übernommen. Und im nächsten Schritt müssen wir naja, die korrekten Werte einsetzen. Klein a sehe ich hier vorne, steht vor dem x², minus 0,25. Klein b ist 0,8. Und Klein c ist minus 0,55. Die ganzen Werte setze ich hier ein. Und dann ist das ein Job. Für den Taschenrechner, das zeige ich euch jetzt auch mal kurz, weil da ganz gerne mal kleine oder größere Schwierigkeiten auftreten. Also wir beginnen mit dem Bruch, dann minus 0,8. Jetzt steht hier in der Lösung drin, dass wir plus minus 0,8 eingeben sollen. Das ist natürlich schwierig, aber wir können das in zwei Schritten machen. Ich fange mal an, indem ich nur den Teil mit dem Plus mache. Also Plus Wurzel. 0,8 hoch 2, minus 4 mal, Klammer auf, nicht vergessen, weil hier kommt eine negative Zahl, mal eine Klammer, minus 0,55 und das Ganze muss ich teilen, also springe ich nach unten in meinen Bruch, durch 2 mal minus 0,25. So, das spuckt mir jetzt den Wert 1 aus. Also x1 ist 1. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz an diese Stelle zurück und müssen dort, wo vorhin ein Plus stand, jetzt ein Minus hinschreiben. Wenn ihr nicht alles neuen Taschenrechner eintippen, ihr könnt da einfach hin navigieren, je nachdem welches Taschenrechnermodell ihr besitzt. Und ich ersetze das Plus durch ein Minus und bekomme meinen zweiten x-Wert raus. Also x2 ist 2,2. So, demzufolge lautet meine Lösung x1 gleich 1, x2 gleich 2,2. Ja, dann immer so die Frage, welcher von diesen beiden Werten ist jetzt für uns der richtige. Ja, x gleich 1 ist hier und das kann man schon gut erkennen, das ist genau dort, wo Punkt C ist. Also ist für mich der relevante Punkt x1, x2 könnt ihr klammern. Wenn wir einen Punkt berechnen wollen, benötigen wir natürlich auch noch die y-Koordinate, Dazu einfach den Wert in die Geradengleichung einsetzen, also in diese Gleichung hier oben. 0,2 mal 1 plus 1,8 ergibt dann 2, das heißt die vollständigen Koordinaten von unserem Punkt sind 1 und 2. Ich sehe gerade, das ist nicht ganz drauf, aber ich denke mal, ihr könnt das erkennen. 1 und 2. Weiter geht's mit Aufgabe 2.4. Mache ich mal ein bisschen Ordnung. So, dort sollen wir die maximale Höhe berechnen, die Michael auf seiner Flugbahn gegenüber der Straße erreichen wird. Also hier oben ist irgendwo diese maximale Höhe und wir sollen quasi rechnen, wie lang ist denn die Strecke von der x-Achse bis hier hoch. Ja, da kommt das, dieses Schlagwort maximale Höhe drin vor und dann wisst ihr wahrscheinlich schon Bescheid. Gesucht ist der Scheitelpunkt, ganz konkret die y-Koordinate des Scheitelpunktes. Also ihr müsst nicht x und y bestimmen, sondern es reicht der y-Wert ist ja diese Streckenlänge von hier unten bis nach da oben gesucht. Gut, wir brauchen dazu die Funktionsgleichung der Parabel, die ist euch weiterhin gegeben. Und auch dort schreibe ich mir raus, was ist a, was ist b, was ist c. Und jetzt suche ich mir die entsprechende Formel raus. Die Scheitelpunktkoordinaten sind hier. Und wenn ihr nur den y-Wert bestimmen wollt, also ys, dann reicht es vollkommen aus, diesen Teil von der Formel hier hinten zu nutzen. Also ys ist c minus b² durch 4a. Wir setzen die Werte ein. Und das Ganze löst dann der Taschenrechner für uns, da kommt raus 2,25. Maximale Flughöhe beträgt also 2,25 Meter. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe, 2,5. Und zwar sollen wir hier rechnerisch zeigen, dass Michael auf der Straße landet. Die Straße ist hier hinten und es ist gegeben, dass die Straße bei 4,75 beginnt. Also dort, wo der Kreuzbalken beginnt, dort geht die Straße los. Und wir sollen quasi zeigen, dass wenn Michael landet, dass er auf der Straße landet. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Flugparabel eben weiter nach hier unten verlängert wird. Ich weiß es nicht genau, ungefähr so. Und das Ganze sollen wir jetzt rechnerisch zeigen. Naja, wie gehen wir dabei vor? Die Straße ist ja auch zugleich die x-Achse. Also sollen wir einfach nur zeigen, wo trifft denn die Parabel auf die X-Achse. Gesucht ist also die sogenannte Nullstelle. Und wenn ich meine Nullstellen berechnen möchte, dann muss ich zunächst die Funktionsgleichung gleich Null setzen. Also Funktionsgleichung der Parabel nehmen und gleich Null setzen. Und dann könnte das wieder mit Hilfe... Der mitternachts bzw. lösungsformel machen mein a ist minus 0,25 b ist 1 c ist 1,25 das ganze setzen wir ein wir rechnen das wieder mit dem taschenrechner denkt wieder dran einmal mit plus einmal mit minus so und wir erhalten auch hier wieder zwei werte minus 1 und 5 dann schaue ich mir auch wieder an welcher wert ist für mich relevant und ich erkenne in der x gleich 5 das ist hier hinten also das ist für mich der richtige wert und wenn ihr jetzt noch den korrekten Lösungssatz schreibt, dann seid ihr schon fertig. Also nochmal zur Erinnerung, die Straße beginnt bei x gleich 4,75 Meter, Michael landet bei x gleich 5 Meter. Also demzufolge passt es, Michael landet auf der Straße und wir sind mit dem Teil funktionaler Zusammenhang fertig. Bis zum nächsten Mal.